Hallo, in diesem Video geht es um die Berechnung neuer Variablen mit dem Generate-Befehl. Ich habe dafür bereits einen Beispieldatensatz von Starter geöffnet. Das funktioniert hier über File und dann Example-Datasets. Das ist der Datensatz nlsw 88dta Und ich habe auch schon einen Do-File geöffnet. Wenn ich hier wechsle, sehen wir, ich habe einen Do-File. Ich habe auch schon eine, einen kleinen Kommentar reingeschrieben. Neue Variablen berechnen mit dem Generate-Befehl. Was wollen wir machen? Folgendes Beispiel gucken wir uns an. Wir wollen das Geburtsjahr der Befragten berechnen anhand des Alters. Schreiben wir erstmal kurz auf. Geburtsjahr anhand des Alters berechnen. Und dann schauen wir jetzt mal in den Datensatz rein, welche Variable wir dafür benötigen. Wir sehen hier die Variablen im Datensatz. Und die zweite Variable heißt direkt Age und äh, das Label ist Age in Current Year. Das heißt, wir haben also hier eine Altersangabe, natürlich bezogen auf das Jahr, in dem diese Umfrage durchgeführt wurde. Und hier haben wir hochaktuelle Daten, 1988. Das heißt, wir müssen nachher daran denken, wenn wir ähm, das Geburtsjahr aus dem Alter berechnen wollen, dass wir uns sozusagen hier im Jahr 1988 befinden. Gut, schauen wir uns erstmal die Variable an, um zu gucken, ob wir noch fehlende Werte definieren müssen, etc. Dafür wechsle ich wieder rüber in meinen Do-File und schreibe hier erstmal hin. Als ersten Schritt wollen wir uns Variable age ansehen. Dafür verwenden wir den Tabulate-Befehl. Also schreibe ich Tabulate age. Das markiere ich und führe es aus. Und schauen wir das Ergebnis an. Dann sehe ich jetzt hier, es geht los mit einem Alter von 34 Jahren. Und zwar kommt es mit einer Häufigkeit von 53 vor. Wir haben also 53 Befragte, die 34 Jahre alt sind. 35 Jahre sind zwar 160 Befragte und so weiter. Hier wird die Ausgabe jetzt nicht komplett angezeigt, deswegen steht hier More. Sobald ich auf More klicke, wird der Rest der Ausgabe mit angezeigt. Je länger die Ausgabe wird, desto nerviger ist es, wenn ich immer wieder auf More klicken muss. Deswegen machen wir folgendes, wir wechseln einmal kurz in den Do-File zurück und schreiben hier oben, ganz nach oben hin, Set More Off. Damit wird diese More-Funktion abgeschaltet und ähm, im weiteren Verlauf, wenn ich den Do-File komplett laufen lasse, wird immer die komplette Ausgabe angezeigt. So. Jetzt wissen wir also, wir haben hier insgesamt 2.246 Befragte und die sind zwischen 34 und 46 Jahre alt. Wir gehen nochmal in den do zurück und erweitern den Tabulate-Befehl jetzt noch mit der Missing-Option, um nochmal nachzuschauen, ob es fehlende Werte eventuell gibt, die wir noch definieren müssen. Tabulate Age, Missing. Dann wird die Häufigkeitstabelle, die wir gerade eben angefordert haben, Nochmal neu angezeigt, inklusive eventuell vorhandener fehlender Werte. Führen wir das wieder aus und wechseln rüber in den Do-File. Jetzt sieht man hier, ich habe immer noch das More, weil ich das gerade eben nicht mit ausgeführt habe. Also wechsle ich nochmal zurück und markiere mal den kompletten Do-File und führe ihn aus. Jetzt wurde die Ausgabe komplett angezeigt. So, wir sehen jetzt hier, wir haben immer noch nur die gültigen Werte 34 bis 46. Wir haben also in diesem Datensatz bezogen auf diese Variable keine fehlenden Werte. Wir müssen also auch keine fehlenden Werte definieren, bevor wir mit der Umrechnung anfangen. So, jetzt wollen wir das Alter umrechnen. Also schreibe ich mir mal hin, Berechnung des Geburtsjahres. Und dafür benötigen wir jetzt den Generate-Befehl. Der Generate-Befehl ist dafür, da neue Variablen zu berechnen. Erster Schritt ist, wir schauen mal in die Hilfe rein, wie der Befehl aufgebaut ist. Help generate und den Befehl ausführen. Jetzt öffnet sich hier die Hilfe und ich bekomme hier eine Information zur Syntax des Befehls. Das ist diese Zeile hier. Nicht abschrecken lassen davon, dass es hier relativ komplex aussieht. Alles, was eckige Klammern sind, ist ja optional. Das heißt, die entscheidenden Bestandteile, die der Befehl auf jeden Fall enthalten muss, sind folgende. Erstmal der Befehlsname generate, dann muss der Name der neuen Variable angegeben werden und dann muss eingegeben werden ist gleich und dann hier dieses EXP steht für expression. Das heißt, wir brauchen drei Teile, wir brauchen den Befehlsname generate, wir brauchen den Namen der neuen Variable und wir brauchen ist gleich irgendeine Art der Berechnung was das genau sein kann, gehe ich am Ende des Videos noch mal kurz drauf ein. Gut, die Hilfe schließe ich wieder und fange jetzt mal an, genau das hier hinzuschreiben. Generate. Dann überlege ich mir einen Namen für die neue Variable. Da es ja um das Geburtsjahr gehen soll, schreibe ich einfach mal hier birth. Wenn man so einen Variablennamen sich überlegt, ist das wichtigste eigentlich, dass er möglichst Kurz ist und auch keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthält. Ist gleich. Also jetzt habe ich schon die beiden Bestandteile. Ich habe den Befehlsnamen eingegeben. Ich habe den Namen der neu zu errechnenden Variable eingegeben. Und hier hinten kann ich jetzt sagen, wie die Variable berechnet werden soll. Und da müssen wir uns jetzt kurz überlegen, welche Berechnung denn jetzt hier eingegeben werden muss, um auf das Geburtsjahr zu kommen. Dafür brauchen wir zwei Informationen. Wir brauchen das Jahr, in dem Umfrage durchgeführt wurde, das ist hier 1988 und wir brauchen das Alter des jeweiligen Befragten. So, und mit diesen beiden Informationen können wir jetzt das Geburtsjahr für jeden individuell von Starter berechnen lassen. Ich schreibe erstmal kurz hin, wie das funktioniert und dann erkläre ich es nochmal genauer. Und zwar muss ich jetzt hier folgendes hinschreiben. Zunächst mal soll Starter sich für jeden der Befragten sozusagen das aktuelle Jahr nehmen, in dem die Befragung durchgeführt wurde, in diesem Fall also 1988. Und davon soll jetzt das Alter des Befragten oder der, der Befragten abgezogen werden. Also schreibe ich Minus und dann den Variablennamen in diesem Fall also Age. So, was macht jetzt Starter? Für jeden der 2200 irgendwas Befragten macht Starter diese Berechnung. Fängt also beim ersten Befragten an, und rechnet 1988 minus age. Und age ist, und dann ist für jeden Befragten eben individuell das Alter, was in diesem Datensatz eingegeben ist. Und dann wird das Ergebnis der Berechnung in eine neue Variable reingeschrieben mit dem Namen yearbirth. Gut. Wir führen den Befehl aus und gucken uns das an. So, zunächst mal sehe ich jetzt hier in der Ausgabe, dass der Befehl ausgeführt wurde, ohne dass es eine Fehlermeldung kam. Das ist schon mal gut. Und wenn ich mir jetzt angucken möchte, wie die Variable aussieht, ist die erste Möglichkeit, einfach mal in den Dateneditor zu schauen. Also gebe ich hier unten Edit ein oder Browse, in dem Fall Browse, weil wir keine Änderungen an den Daten per Hand durchführen wollen. Und sehe jetzt hier den Datensatz mit den Variablen und den Feldern. Da ich jetzt eine neue Variable erstellt habe und mir die angucken möchte, muss ich jetzt ganz nach rechts scrollen im Datensatz, weil neue Variablen ganz ans Ende des Datensatzes herangehängt werden. So, scroll ich hier ganz rüber. Dann sehe ich jetzt hier, dass die Variable angelegt wurde, Year Birth und dass die in allen Fällen hier mit einer Jahreszahl aufgefüllt wurde. Und wenn ich jetzt hier in dem ersten Fall schaue, 1951, dann kann ich auch hier rüber scrollen zur Variable Alter, ganz vorne. Dann sehe ich hier, die Person ist 37 Jahre alt und für diese Person wurde das Alter 1951 berechnet. Gut, ähm, so kann man auf jeden Fall sich im Dateneditor angucken, ob die Variable berechnet wurde. Natürlich ist das etwas umständlich und deswegen gucken wir uns kurz an, wie man das alternativ machen kann. schreibe ich mal auf, Prüfung der neu erstellten Variable. Und zwar verwenden wir dafür den Listbefehl. List, wenn ich einen Listbefehl verwende, bekomme ich eine Auflistung von allen 2200 irgendwas Fällen für die Variablen, die ich jetzt im Befehl angebe. Und zwar brauche ich jetzt zwei Variablen. Die Originalvariable age. Und die neu berechnete Variable, die ich hier gerade erstellt habe. hier. So, das führe ich zusammen aus. Gucken wir das Ergebnis an. Und dann sehe ich jetzt hier für die ersten elf Fälle aus dem Datensatz die beiden Variablen. Das heißt, die erste Befragte, das hatten wir eben schon gesehen, ist 37 Jahre und es wurde ein Geburtsjahr von 1951 berechnet. Zweite auch wieder 37, Geburtsjahr 1951, dann 42 als Alter und dann wurde 1946. Wenn man kurz nachrechnet, sieht man, das ist immer genau die Differenz zum Umfragejahr 1988. Stimmt also alles. Hier habe ich jetzt ähm, wieder das Set More Off nicht mit ausgeführt, deswegen steht hier wieder More. Da wir uns das jetzt nicht uns für alle 2246 Fälle angucken wollen, klicke ich hier oben auf diesen Break-Button. Und dann ist die Ausgabe beendet. So, die neue Variable können wir uns jetzt auch mal mit einer Häufigkeitstabelle anschauen. Dafür schreibe ich tabulate und den Variablen der neuen Variable. Führe das einmal aus und wechsle rüber. Und dann sehe ich jetzt hier, dass das Ganze so aussieht, dass wir hier Befragte von 1942 bis 1954 haben. Gut, im Prinzip war es das zur Berechnung der Variable. Wenn ich jetzt eine neue Variable berechnet habe, muss ich diese auch wieder mit Labels und eventuell auch mit fehlenden Werten bzw. mit der Definition von fehlenden Werten versehen. In diesem Fall ist es so, dass wir keine fehlenden Werte haben. Also müssen wir auch in der neuen Variable keine fehlenden Werte definieren. Wichtig ist, falls man fehlende Werte hat in der Originalvariable. Müssen diese erstmal als fehlende Werte definiert werden, um keine Probleme in der Berechnung zu machen. Gut, jetzt wechseln wir wieder in den do-File und erstellen ein Variablen-Label für die neue Variable. Also neue Variable Label. Und dafür schreiben wir Label Variable. Und den Namen der Variable, year.birth und dann ein variablen -Name, ein Variablen-Label, zum Beispiel Year of birth. Gut, wenn ich dann wieder eine Häufigkeitstabelle erstelle, wird eben das Variablen-Label mit angezeigt, und dann habe ich das alles so, wie ich das haben möchte. Abschließend noch kurz, ähm, gehen wir noch mal kurz zurück in die Hilfe. Und zwar möchte ich jetzt noch mal kurz abschließend sagen, was ich mit diesem Generate-Befehl alles machen kann. Diese Expression hier hinten kann nämlich eine Berechnung sein, wie eben in dem Beispiel. Es kann aber auch ein einzelner Wert sein. Dafür können wir noch mal ein anderes Beispiel also in einem anderen Video angucken. Wenn ich aber eine Berechnung machen möchte, dann kann ich im Prinzip alle Grundrechenarten verwenden. Und dafür ist es noch mal ganz hilfreich, folgende Hilfe sich anzugucken, und zwar Help Operators. Wenn ich das einmal markiere und ausführe, dann bekomme ich nämlich hier die Informationen, welche Operatoren es gibt. Und für diese Berechnung sind die arithmetischen Operatoren hier relevant. Das heißt, wenn ich etwas oder beispielsweise mehrere Variablen miteinander verrechnen möchte oder wie in diesem Beispiel eben eine Zahl nehmen und davon den Wert einer Variable abziehen möchte, dann habe ich hier diese Möglichkeiten. Ich kann also eine Addition machen, dann benutze ich einfach das Pluszeichen. Wenn ich eine Subtraktion machen möchte, wie in dem Beispiel Minus, Multiplikation ist dieses Sternchen hier. Wenn ich etwas dividieren möchte, nehme ich diesen Slash. Und wenn ich eine Potenzierung machen möchte, dann nehme ich dieses Dach. Das sind die einfachsten Möglichkeiten, mit einem Generate-Befehl neue Variablen zu berechnen. Viel Erfolg beim Umsetzen.